Ich so, vor dem Frütter haben wir in großen Wäldern. Ich habe so eine Armutsfrau in den Bahn stehen. Da sind ein paar Wälder um so, also die ist sind sie wieder rum? Ne, jetzt macht Ach so. Achso, Sogar auf zwei Einstellungen. Vielleicht wenn ich ein paar tausend Fotos gemacht habe, sind dann wieder gerade. Ja, vielleicht ist schon heiß genug. Das ich bin auch vom Hebezahlen. Ey, Hey, sind ja stumm schön. Nein, das ist nein. nein. Da nein, das ist nicht. Komm, das ist, nein, um Gottes Willen. Ja. Na, komm mal. Du aber jetzt Let's that. So Living for this moment, the time we have right now. Don't think about it and then we'll make it through somehow. Enjoying every second.